Ob im Kraftwerk, in der Behörde oder im Unternehmen, die IT-Systeme müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechend geschützt werden. Das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Sie müssen Ihre digitalen Ressourcen schützen, weil Sie ohne sie nicht arbeiten können. Dazu müssen Sie wissen, wie die Systeme aussehen sollten und nach welchen Systemänderungen welche Konfigurationsänderungen erforderlich sind, damit Ihre Systeme sicher und richtlinienkonform bleiben. Dafür gibt es Tripwire Secure Configuration Management. Mit Tripwire etablieren Sie zuerst, wie eine normale, sichere Konfiguration bei Ihnen aussieht. Wenn Sie Ihre Systeme Ihren Sicherheitsrichtlinien entsprechend konfiguriert haben, übernimmt Tripwire das Monitoring und benachrichtigt Sie, wenn ein System nicht mehr in einem als vertrauenswürdig bekannten Zustand ist. Schließlich beginnt jeder Sicherheitsverstoß mit einer wie auch immer gearteten Veränderung. Tripwire war ein Vorreiter beim File Integrity Monitoring oder FIM, der Technologie zur Änderungserkennung, die inzwischen von allen führenden Sicherheitsframeworks und Vorgaben verlangt wird. Wir kombinieren unsere branchenführende FIM-Technologie mit Secure Configuration Management, das sie auf Änderungen aufmerksam macht, die ihren Sicherheitsrichtlinien widersprechen. Tripwire Secure Configuration und FIM sind als Software oder als Co-Managed Services verfügbar. Bei letzteren erhält Ihr Team weniger Benachrichtigungen, wird aber trotzdem über riskante Änderungen und die zu Ihrer Behebung erforderlichen Schritte informiert. Beide Varianten haben flexible Optionen für die Berichterstellung, die alle Anforderungen erfüllen, sogar die der Compliance-Prüfer. Außerdem pflegen unsere Experten eine Bibliothek mit sofort einsatzbereiten Richtlinien und Tests für Frameworks wie Center for Internet Security Controls, PSI DSS, NERC SIP und MITRE ATTACK. Wissen Sie, in welchem Zustand Ihre Systeme derzeit sind? Weitere Informationen zum Tripwire Secure Configuration Management finden Sie unter www.tripwire.com.